Es schwebte mir eine Musik vor, die im Gegensatz zu Piafs Chansons, die sehr einfach gegliedert sind, eine Komposition zu kreieren, die kein Anfang, kein Ende, kein A-Teil, kein B-Teil, keine erkennbaren harmonischen Progressionen und auch keine erkennbare rhythmische Eins zeigt. Oder noch weiter ausgeholt, eine Musik ohne Ort. Ohne Nation und ohne Ausrichtung. Nein, es tut mir nicht leid. Eine Musik, die sozusagen mit Piafs Worten aus dem Jenseits kommt. Ohne dabei an Bodenhaftung zu verlieren. Nicht leid. Was du mir Angetan, tausendmal, ist mir heute egal. Eine Musik, die ebenso gegenseitig zu Piaf keine Geschichten erzählt, sondern viel mehr Räume öffnet. Angetan, tausendmal, Räume, die ich selber gestalten kann, leer lassen kann, füllen kann. Man könnte sagen, in diesem Fall einen Piafraum öffnet. Egal. Seine principale Qualität ist la sincérité.